Hi Leute, Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Blau, wie sind wir ja Stehen geblieben und wir sind fast durch mit den ganzen Routen und wann sind wir nicht in der Stadt, aber dann dürfen wir nochmal die andere Route nehmen, weil es gibt ja wie gesagt zwei Wege, aber ich kann euch sagen, die andere Route ist auf jeden Fall kürzer. Mhm. Ho Hoffe ich zumindest. <lacht> Pokémon zu tauschen ist wirklich cool, ja. Es kann cool werden, es kann cool sein, ja. Und man kann auch, es gibt auch ein paar NPCs, äh, die ähm, tauschen auch Pokémon. Ähm, zum Glück hat, dieser, hat diese Trainerin nur ein einziges Pipi. Yeah. In dieser Folge habe ich es auch vorgehabt, äh, unser Taboge endlich zum Taubos werden zu lassen. Mhm. Ach, stimmt, das kann ja hier nur Flügelschlag machen, genau. War ja was. Und ähm, ja, ich finde schön wieder, dass ihr dabei seid. Und ähm, ja, das ist der Legato von der alten, von dieser Gen. Einfach nur so ein paar Pixel. In den nächsten Spielen ist es dann auch wirklich so eine komische Puppe, so eine grüne Puppe. Ist das also die Pipi-Puppe, Nur halt ein Grün oder sowas. Ja, soweit ich weiß... <lacht> ich finde so komisch, dieses Pokémon kann immer noch äh, Attacken ersetzen. Äh, obwohl es nicht mal da ist, es ist irgendwie abgehauen oder so. Es ist, man kämpft ja so gesehen nur noch gegen eine Puppe. Bis sie kaputt ist. Und ich glaube, Party wird verrecken. Kann das sein? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, Dankeschön. Vielen Dank. Ich darf nochmal tauschen. Dankeschön. So hat sie darf es nämlich nochmal die überhand bekommen. Und was machst du hier? Komprimator, Blumen was? Okay. <lacht> Keine Ahnung. Als ob die Attacke jetzt daneben ging keine Wirkung ja es macht oh, was ähm. dann dein, dein ernst ist das, das, das ist nicht denn oh nee dauert der Kampf noch viel viel länger Hab ich keinen Bock zu ja aufgewacht dankeschön aber jetzt noch Duplexie oh nee aber doch auf tun ich habe mir schon ah, ich freue mich jetzt nur ein Pokémon und es ist es fucking Level 33 wie ich sehen muss und es ist einfach nur nervig was sind denn nicht mal ein Gegner? Ach als ob, ist es ist auch noch die AP. Nee. Ach, ich, ach es geht doch immer. Ach als ob. <lacht> Hilf mir. Ich bin hier aber Mann. Und da gehen die Letz und da gehen die ersten drei Minuten der Folge schon fliegen. Jetzt fast gleich ja. Ähm. Kannst du nicht einfach aufwachen? BITTE! Wandler? WAS?! WAS?! Ach so! War das Metronom gerade, oder was? Ich dachte mir schon, Bibi, kannst du in der doch gleich erlernen! Oh! Ja! Volltreffer! Yes! Yes! Ja. Ja, ja, ja, endlich! Ich sagte, tauschen! Was? Okay. Oder was? Egal. Da, wir haben hier noch ein paar Trainer vor uns, nicht mehr sehr viele, nur noch so sechs Stück oder so. Und äh, wir müssen jetzt mal so ein paar Tränke, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch Sprudel, lass mal Sprudel trinken, ja. Trink mal ein bisschen Sprudel, Ja, so. Yeah voila. Und wir. Was dann sonst noch so zu trinken? Uh, trink. trink, trink, trink, trink. mhm. glaube ich reicht es auch, ja, reicht schon. Und oh, da haben wir die erste Trainerin. Du bist ein gewit gewitzter Kerl. Keine Ahnung, äh, habe ich jetzt gerade so verstanden. Ähm, zwei Pokémon, okay. Ja, okay, anscheinend sind die stärker, aber haben dafür weniger Pokémon. Gut, ob das jetzt viel besser ist? Na gut, zwei Pokémon, gegen die, die, die, die, die, die schaffe ich es glaube ich noch. Ähm, ja. Habe ich zumindest. Weil sonst ein bisschen traurig vielleicht. Äh, wenn nicht. würde ich sagen. Fünf für damalige Verhältnisse. Ich meine die Sache ist, damals haben echt viele Leute so Videospiele gemacht. Also halt sehr, sehr viele Leute. Ich meine klar damals gab es noch nichts anderes als pixeln und dann programmieren. Ja. Aber... Oha, Knoddelluf! Wie sieht denn aus? Das ist richtig lang gezogen! Also in diesem Spiel ist anscheinend äh, Knoddelluf, die Weiterentwicklung von pummelluft lang und fett. In der We in die Normalerweise ist nämlich Knoddelluf äh, dünn und lang, so groß halt so. Ja, versteht, wie ich das meine. Okay. Aber es sieht trotzdem cool aus, wenn ich ehrlich bin. Anders als sonst, aber es ist trotzdem cool. Als wäre das so eine andere Form von ähm, Knuddel oder, oder wie immer. Ja, yeah, yeah, direkt aufgewacht. Einig, Claire, ja, einig dich mal so. Was soll ich sagen? Um, genau. Damals zum Beispiel für den NES. Ich meine, im Vergleich mal die insgesamten Spiele, die es auf dem NES gab. Oder auf dem Game Boy gab. Und dann vergleich die Zahl mal. Mit zum Beispiel sf zum Beispiel mit der Switch. Oder mit der PS4 oder irgendwie sowas halt. Es gibt heutzutage. Uh, nicht mehr so viele Spiele für die Konsole, als es damals gab. Und das, das fand ich halt schon krass. Ich schon ein bisschen krass so. Oh. oh nein, bitte nicht. Nein, nein, nein, nein, nein. Na, was ist noch von? Yay! Komm bitte. Jetzt oh, ich habe doch jetzt ein Level up verdient, Leute, oder nicht? Und du siehst so süß Oh, oh danke schön, das war aber nett. Aber ich muss erst mal habe, ich habe ich hab schon wieder kaum Heilung. Was ist denn los? Was ist denn da los? Ja, komm, ich verschwinde jetzt nochmal einen super Trank. Ja, gut, sind jetzt verbraten, aber wieso auch nicht? Du siehst lampfrom aus, was soll man das heißt? Dann habe ich eine Chance. lampfrom habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Lampfromm. okay was das heißt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ja, und das interessiert mich wirklich, weil viele sagen, es ist ja, weil manchmal sagen ja auch Leute einfach nur so, ja, würde mich mehr interessieren. Aber dann ist es dann doch, doch nicht so wichtig. Aber mich würde es schon interessieren, was das heißt, wenn Vielleicht würde ich auch selber nachgucken. Vielleicht bin ich auch so faul, das kann natürlich auch sein. <lacht> oh Gott. Ja fuck, ihr sehe ich jetzt gerade, gegen mit Patrick zu kämpfen, war eine ziemlich, ziemlich dumme Idee. weil Sander ist hier viel besser aufgehoben. Merke ja, ich gerade. Ja. Auf jeden Fall. Ja, Schlitzer. Ah oh, komm, kann noch Schlitzer machen. Warum nicht? Und Bam! Und Tod, noch war nice. ein Raichu! Hier. Bam! Ähm, ja. Viele vergleichen ja auch ähm, Pokémon, das Pokémon-Spiel mit dem Pokémon-Anime. Und wenn man dann sagt, wir sind was du eigentlich für Pokémon, dann sagen die einfach, ah, der Pokémon-Anime oder der allgemeine Pokémon ist halt, hä, ist halt nicht so meins. Aber dann gibt es halt die Fälle, die haben entweder nur das Spiel gespielt oder nur anime geguckt den Anime geguckt. Ich meine, ich kenne viele Leute, die kennen entweder nur das Pokémon-Spiel, also die mögen entweder nur das Pokémon Spiel oder den Anime. Und ich kann es auch voll verstehen. Ich persönlich finde das Spiel besser, die Spiele besser als ein Anime. Auch wenn der Anime gar nicht mehr so schlecht ist, müsste ich mal sagen so. Ich glaube, wir haben nur noch ein paar Gegner vor uns. Hey kleiner, lass uns kämpfen. Hey, lass uns kämpfen. Typische Kampf, äh, typische, typische, typische, äh, oh. Ich wollte sagen, typische Anrede von Trainer, oh. Jetzt hat das fünf, ja, 5, oh, fünf, mal, oh Gott. Send help. Oh Gott, ja, Pateks, oh, fuck, ist paralysiert, können wir nicht mehr, kommen machen wir trotzdem. Ich mache die Paralysierung einfach jetzt, während des Kampfes weg. Oh, Smog, geh mir weg mit deinem Smog. Du kannst dich selber smoggen du Smogmog. Paraheiler. sag mir nicht, wir haben kein Paraheiler. Sa sag mir das, sag mir nicht, wir haben kein Paraheiler. Wir haben, wir haben einen. Richtig, haben wir nicht. Aber Hyperhyler haben wir. Überheiler. haben wir nicht, nein, nein. Ach, geil. Ja, gut luck muss mal sagen. <lacht> ja geil. Überhaupt nicht mehr. Nein, nö. <lacht> Ich meine, das, das Play ist ja eigentlich auch mein ähm, 150 oder 100 Euro wie wie immer. Ich würde es 100 Euro sein, aber ich hatte halt zu der Zeit schon 150, deshalb also habe ich das auch noch geschrieben. Und das war eigentlich auch überhaupt nicht so wirklich geplant. Ich habe mir so: Hey, war das erste Mal ein Pokémon Let's Play auf meinem Kanal, in dem es Pokémon geht, wo ich vorher nur einen Minecraft gemacht habe. Und ich habe mir so: Hey, das könnte doch ein Special sein. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich ein richtiges Special machen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Ich meine, das war nur für die Abo-Special, was ich gemacht habe. Das ist jetzt nicht so wirklich... <lacht> es ist einfach nur so richtig cringy, wie ich einfach tanze und ja, hey. Ja, scheiß Paralyse. Nicht nur, dass ich wegen der Paralyse, ähm als letztes angreife, sondern manchmal darf ich auch gar nicht mal angreifen. Jetzt darf ich mal angreifen, geil. Und ich will ja Partys eigentlich entwickeln lassen. Sobald sobald äh, mein Tabburger Level up ist, kann ich ja wieder tauschen und das geht alles viel äh, ruckzuck. Ja ja. Oh, yes. ich nice. Ich glaube sogar, wenn es mir das wird nicht geil. Das wird nicht geil, ja. So jetzt kann aber ähm, unser Todrock mal hier ein bisschen aufräumen. Das ist Smogmog. <lacht> cool. So habe ich Smogmog nicht ähm, erwartet, dass es das so aussieht. Ich habe das bald auch noch nie gesehen, wie ich ehrlich bin. Aber cool. Das ist cool. Und so ungefähr sieht auch Smogmog aus. Ja. Kann ich nur bestätigen. Du <lacht> so mit deinem blöden Smog. Go, go, go. Okay, tut mir leid. Und folgt Ja, ja. Seht ihr seht ja, jetzt geht's auch viel schneller. Smogon, bla, bla. Und tut doch regelt. Knarre bis aufs Ende, bis ins Ende. Was ist denn der Zeiten? Oh nein, oh nein, oh nein. Vergiftung. Das kriege ich jede Runde ein bisschen Schaden. Oh nee, hab ich hier überhaupt keinen Bock zu. Den muss ich aber akzeptieren, leider. Und ja, es ist noch nicht das so Ende. Nach dem Kampf kommt noch einer. Also direkt. Direkt jemand. So, besiegt. Yeah! Und... Warum habe ich verloren? War das schlecht für Und... Yes! Entwicklung! Yes! Ja! Taubos! Ja, nice, Leute! Wir haben alle unsere Pokémon entwickelt! Und wir haben einen Taubos! Wie cool ist das denn, bitteschön? So, wir brauchen aber jetzt erstmal ein Gegengift. unser letztes, leider. Richtig doof. Aber ja, leider so. Und dann brauchen wir noch Heilung. Wir haben nur noch einen einzigen Heiltrank. Wir sind aber jetzt, jetzt, demnächst, wir sind aber jetzt auch schon bald in der Stadt. Und dann kriegen wir da endlich eine volle Heilung. Wir haben nämlich jetzt keine High Heilung mehr. Null. Nichts. Gar nichts. Ich werde mal kurz speichern. Ich meine, warum nicht? Ja, komm, komm, oh, oh, okay. Dann, dann nicht. Komm. Ich muss speichern. Bitte. Dankeschön. Speichern macht glücklich. Ja. Ähm, ja. Machen wir den Kampf noch. Herr mit deinen Moneten, wenn du verlierst, gibst du mir deine Geld, dein, dein Geld, ja, nicht der, näher, dein, der Gerät, genau, ähm, was? Hm. Ja, aber es ist halt echt so, der Gewinner, der kriegt einfach Geld, hab ich doch gar nicht erwähnt, oder? Aber ja, war, ist aber auch, glaube ich, äh, logisch. Verschwitzel, krass, hä, Alter, wenn, wenn ich gewinne, dann ich dein Geld, ja. So, jetzt will ich mal sehen, wie Zauber äh, aussieht. Oh, richtig cool, richtig cool. <lacht> ich finde, das hat sich gelohnt. Ich meine, Taubo Taubos ist jetzt auch richtig stark. Mit Taubos kann man wirklich was anfangen. Bam. Mit Taubsi kann man kaum was anfangen. Tauboga schon ein bisschen. Und mit Taubos aber schon ziemlich, ziemlich fucking viel. Yeah. Und Bam's. Keine Chance gegen mich, du Verlierer. Vor allem gegen so ein schönes Taubos wie meins. Ich schon mich stolz, dass wir endlich alles haben. brauchen nur noch ein einziges Teammitglied. Aber das kommt... Oh Gott, das kommt erst dann, Das kommt erst viel später. So gesehen haben wir unser Team schon vorher. Das letzte Teammitglied, das wird nur äh, hilfreich sein für das Ende. Ansonsten bin ich mit meinem Team schon zufrieden. Und wir haben alles, was wir brauchen bisher. Ja. Na ja gut, außer äh, Fliegen und Surfer. Aber das kriegen wir noch. Das kann ich euch sagen, das kriegen wir auf jeden Fall noch. Und da haben wir noch unser Smogmog, das keine Chance. hat. Es wird zerstört von meinem Taubers. Ja, yeah, ich bin voll cool. Ich habe nämlich den Taubos. Oh Gott, äh, Wirbelwinds. Was bringt das? Ich glaube, das ist nur den Gegner weg. Kann das sein? Ja. Wieso habe ich die Attacke Oh, ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal mit dem. Ähm... Dann darf jetzt äh, Saatse angreifen. Dann darf jetzt Saatse die Überhand bekommen. Und, yeah. und wie ich sehe, schaffen wir vielleicht nur noch. Nur noch vielleicht die Stadt. Also, wir erreichen vielleicht nur noch die Stadt. Volltreffer, nice. Komm, Satze, du schaffst das. Yeah. Ich glaub, glaub. Ag okay. Gut. Mm. Ist halt ein bisschen nervig so. Aber komm schon drüber. Oh, nochmal zwei. Hm. wollen wir machen ja, komm, lass mal. Lass uns nämlich das Schild, was in die Stadt führt. Ich trainiere Pokémon, weil ich alleine lebe. Ähm. Um, ähm. Um, ja, mein Beileid oder so. <lacht> Zwei. Ein Pisa-Sama, oh, wie cute. Mhm, okay, lass mal sehen. Was können wir denn machen? Uhui. Oh, hui. Äh. Sander. Ja. Nee, eben nicht. Oh! Aus irgendeinem beschissenen Grund habe ich gerade gedacht, da wäre gerade ein äh, Pikachu. Oh Gott, wie, wie kann ich nur so doof sein? Tauboss wäre jetzt richtig gut, aber ich hab nix. Aber hat sie keinen Satz zu kämpfen, -Kämpfe? ich glaube nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann muss er jetzt hier. Dann war es so gleich muss so dumm mit Sander. Sander, komm, du schaffst das. Yes! Nice! Volltreffer! Juhu! Ich bin schon auf dich. Komm, level up. Okay, dann nicht. Bisa Knosp, als ob oh Gott. Oh Gott, ein stehendes Bisa Knosp. Das machen wir, das machen wir. Das machen wir platt, Leute. Easy get Rex. Oh, okay, noch nicht ganz so. Fortnite Pokémon Edition hast. Okay, Das kam jetzt aus mir raus. Aus mir rausgeschossen. Wie ein Rasierblatt. Was? So habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Tja. Und letzte Trainer hoffentlich. Bitte, bitte. Wunderbar. Dann kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe. Oh, bitte nicht so viele. Wie viele, wie viele, viele? Drei. Okay, das können wir nochmal an ein du oh, Pflanzburg. Oh Gott, Pflanzburg kann ich jetzt gerade gar nicht haben. Ich muss das hoffen, dass Sander hier aufräumt. Sonst habe ich gar nichts mehr zu, zu machen so. Oh, Außer auch noch, oh, jetzt gleich so ein Bläh, Bläh, screen. Ach Gottchen, ach Gottchen. Bläh, Bläh. Ja, genau. Hm. Ich weiß gar nicht, welche Folge wir gerade sind. Ich glaube, wir sind fast bei Folge 30 oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Aber ich denke, wir werden nicht viel länger als 40 Folgen haben. Mhm. das kann ich euch sagen. Also, also unter 60 Folgen auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen. Also ich bin echt scheiße. <lacht> ja, aber nee, das glaube ich nicht. Ich habe auch eigentlich vorgehabt, das Spiel, als ich jetzt angefangen habe zu spielen, auch dann äh, so schnell wie möglich fertig zu machen, weil es ja kurz danach auch schon, ähm, oh nein, 35, ähm, Silber und Gold für drittes rauskam. Und dachte ich mir, das kann ich jetzt direkt nach Let's aber habe ich ja, wie gesagt, auch nicht gemacht und ja. Ich hab's auch eine große Pause und so, ja. Äh, große Pause, Disney Movie, was? Okay, ne. Äh, Route 15, Westen, Wuchs City. Warte, warte, warte. Oh Gott, hier ist noch eine. Oh, das war jetzt die Hell. Nein. nein. Nein. Nein, nein. Hm? Meine Vögel erschaudern? Du musst wirklich sehr gut sein. Nein, nein, bitte, nein. Das würde jetzt nicht sagen, es geht ja noch weiter. Ich, ich chill mich schon so. Ja, sind jetzt endlich da. Yeah, können wir nächste Folge in der, anderen, in der anderen Seite weitermachen. Nö. Hier, also das Spiel sagt mir Mittelfinger. Nee, wir machen nochmal das Doppelte. Ja, warum nicht? Da haben wir Dodri. Da haben wir Dodri. Und ich werde gerade von Dodri richtig hart... gerackt. <lacht> Keine Ahnung. Heuler, ach komm, wie lang darf ich noch so angreifen? Hier, mach, so, boom, und hier, da ist die Klappe zu. Oh Gott, es geht noch weiter. Und ich dachte, ich chill schon meine fucking Leben. Und dann mir so, ja, hä, hey, easy. Oh Gott, ja, Leute, da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ach komm, ihr wisst Bescheid. Warum, warum habe ich eigentlich noch? Ihr wisst Bescheid. <lacht> noch ein Dodo, ach komm, das Dodo du, du kann doch nicht. Ich mach Schlitzer und das ist tot so ein Mauti. Spam und dann tot. Und plopp. nice. Ich lag also richtig. Ja. Oder oder oh, ist hier schon das Ende? Ich würde jetzt eigentlich gerne die Folge beenden. Wenn ich ehrlich bin. Die sind mich nicht, okay. Äh, fuck, geht's glaube ich noch weiter. Gut, Leute, dann, dann werden wir in der nächsten Folge diesen Trainer hier besiegen und. Ja, ihr wisst eigentlich Bescheid, warum, ne? Auf jeden Fall. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich wirklich freuen, wenn ihr ein Abo und eine Glocke da lassen könntet, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und ein Like könnt ihr auch gerne da lassen, würde mich sehr freuen. Ähm, oben an den Seiten könnt ihr gerne raufklicken, damit ihr ein neues auf ein neues Video von mir äh, kommt. Ja, dann haut rein, Leute, und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Und ich kann nicht mehr reden, also ja, haut rein, ciao!